So liebe Freunde, hallo, ich habe gerade meine Kamera bekommen, ich freue mich wie ein kleines Kind. Es ist Freitagabend, Wochenende, Gott sei Dank und ähm, ich hatte meine Kamera ja in Deutschland vergessen, schlau wie ich bin, aber ähm, ja, jetzt habe ich mich schon einen Monat ein bisschen eingewöhnt. Und ich nehme euch einfach ab jetzt immer mal wieder mit, damit ihr auch ein bisschen was davon habt. Und ähm, gerade, wie gesagt, Freitagabend. Es ist jetzt halb sieben. Und ich habe mir überlegt, ich brauche einen... Was weiß ich, ich habe mir überlegt. Ich brauche einen Kalender für 2018. Und ich dachte mir, ich gucke mir hier mal ein paar an. Vielleicht finde ich einen coolen, der mir gefällt. Und ich liebe Kalender kaufen. Das ist eine richtig geile Tätigkeit, finde ich. Deswegen freue ich mich da schon drauf. Und ähm, ich nehme euch mit. Let's go! <lacht> Wie aufregend, ich freue mich so. Der Buchladen, den ich jetzt ansteuere, heißt Barnes Noble. Ähm, der ist ganz bekannt. Ich glaube, es ist ein bisschen vergleichbar mit Thalia. Und ähm, ich hoffe, dass ich da einen coolen Kalender finde. Und dieser Buchladen ist auf der Fifth Avenue. Und ich glaube, 48. Straße oder so. Willkommen auf der Fifth Avenue. Ähm, ich glaube, den Namen kennt man so ein bisschen und bringt ihn in Verbindung mit teuren Läden, teure Klamotten und teure Marken. Ähm, ich kenne die Marken hier teilweise gar nicht. Hier direkt auf der Fifth Avenue ist die St. Patrick's Cathedral. Und das ist so heftig, weil es ist so eine richtig schöne Kirche, umgeben von den ganzen Hochhäusern. Und war klar eine Sehenswürdigkeit, aber es ist hier einfach so, in, so umgeben von den ganzen anderen Dingen, sodass es gar nicht so besonders ist. Ist nicht so heftig, weil es ist so schön und man verliert so voll das Auge für solche besonderen Sachen, finde ich. Guckt euch mal den HM an. Habt ihr das schon mal gesehen? <lacht> wow, ich sehe das auch gerade zum ersten Mal. Und da ist der Barnes Noble. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ich hier so finde an Kalendern. Die Auswahl ist nicht so groß, wie ich mir das erhofft habe. Ich hätte eigentlich gerne einen schwarzen. Und ich finde das sehr schön, dass hier so 2018 draufsteht. Problem ist nur, ich mag das lieber, wenn die Tage Spal nee, doch, Spalten sind. Und hier ist es so in Zeilen aufgebaut. Ich habe gerade den gefunden, der ist halt auch größer als hier ist ungefähr A5, ein bisschen größer. Ähm, der hat zwar nicht dieses 2018 da drauf stehen aber der hat ganz genau das Format, was ich schön finde und richtig viel Platz. Okay, ich habe auch noch mal nachgefragt und es gibt nicht das, was ich suche. <lacht> Wie so oft. Ähm, ich tendiere gerade am ersten zu diesem hier. Den in grün. Den finde ich echt schön. Das Ding ist nur, eigentlich ist der mir zu groß und zu schwer. Ich brauche eigentlich nicht so einen großen. Und hier hinten sind halt super viele Seiten mit Notes und so. Die brauche ich eigentlich alle nicht. Und deswegen äh, werde ich noch mal weiter gucken. Es ist ja auch erst Oktober. Aber <lacht> oh, es macht so Spaß. Naja, okay. Ich habe gerade noch einen anderen Buchladen gefunden. Der war direkt fast daneben. Das sind, glaube ich, eher gebrauchte Bücher. Und ich bin mir nicht sicher, ob die hier überhaupt Kalender haben, aber ich frage ja. mal nach. Nö, die hatten keine, aber er hat mir einen Tipp gegeben, wo ich gucken könnte. Der Park da, den ihr jetzt nicht seht, ist der Bryant Park. Und äh, vielleicht habt ihr davon schon mal was gehört, weil im Winter gibt es da eine Eislaufbahn. Die bauen die jetzt gerade schon auf. Und im Sommer ähm, sind da halt überall Stühle und Tische aufgestellt und man kann da spielen, da gibt es so Schachbretter, die man, die da halt einfach rumstehen und dann treffen sich fremde Leute und spielen da Schach oder Viergewind oder Dame oder Mühle oder keine Ahnung, das ist nicht richtig cool. Und da ist der Laden, den er mir empfohlen hat. Okay, hier ist die Auswahl leider nicht so groß und die sind alle sehr bunt und nicht das, was ich suche. Aber krass, dass der Laden so groß ist und die nur so wenig Auswahl haben, oder? Ich gehe noch mal einmal nach unten, weil hier steht, hier sind Study Aids. Und ich finde, dass ein Kalender ein Study Aid ist. <lacht> oh, guck mal da. Na, siehst du, wer sucht, der findet. Okay, auch hier gibt es nicht das, was ich suche. War mir auch klar. <lacht> das gibt es halt nicht. Ähm, ich gehe jetzt erstmal nach Hause und gucke im Internet einfach noch mal. Aber die bei Barnes Noble waren schon echt sehr schön und auch das war auch ein guter Preis. Ich kann mir vorstellen, dass ich da noch mal nächste Woche hingehe. So, jetzt ist es 8.23 Uhr und ich gehe jetzt gerade nach Hause. Ich fahre immer mit dem Bus und ähm, jetzt sind es noch drei Minuten, dann bin ich da und dann mache ich mir noch Raps, da freue ich mich schon drauf. Ich konnte die Woche irgendwie nicht so gut schlafen. Ich kann hier nicht so gut einschlafen irgendwie. Ich weiß nicht genau, ob das an diesem ganzen Rummel liegt. Also ich, da, wo ich wohne, ist es ruhig, ne? aber dass halt tagsüber so viel los ist oder weil im Moment bei mir generell viel los ist, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich, jetzt einfach nur zu chillen, morgen mal ein bisschen ausschlafen zu können und Wochenende zu haben. Juhu! Es ist Samstag, der 28. Oktober, 10.25 Uhr und ähm, ich war gerade schon joggen und habe jetzt geduscht, deswegen sind die Haare nass. Und ich werde mir jetzt mal was zu Frühstücken machen. Ähm, ich mache mir im Moment immer Porridge und das tut mir so gut und es schmeckt so lecker. Und falls ihr Lust habt, kann ich darüber auch gerne mal ein bisschen mehr erzählen, wie ich das mache und so. Ähm, eigentlich hatte ich vor, jetzt erstmal ein Brot zu backen, weil ihr wisst, in Amerika gibt es nicht das Brot, was man so aus Deutschland gewöhnt ist. Und ich bin. Ich liebe Brot und ähm, am Anfang war es für mich nicht so leicht, hier irgendwas zu finden, was dem nahe kommt, was ich halt kenne. Und ähm, inzwischen hat sich das so ein bisschen eingespielt. Es ist aber trotzdem nicht. Das, was man gewohnt ist. Und Eileen hat mir richtig geil Brotbackmischungen zugeschickt. Mehrkornbrot und also zweimal Mehrkornbrot und einmal Vollkornbrot. Und ähm, das werde ich dieses Wochenende auf jeden Fall ausprobieren. Aber ich habe gerade gesehen, dass es bis zu einer Stunde Backzeit braucht und auch die Vorbereitung und da muss man es noch ein bisschen ziehen lassen und so. Das schaffe ich nicht mehr, weil ich um 12 Uhr ähm, heute los will. Ich gehe nämlich auf so eine ähm, Walking-Bus-Tour, nehme ich euch aber mit. Und deswegen mache ich das mit dem Brot morgen und mache mir jetzt erstmal was zu frühstücken. So, das sieht jetzt zwar nicht hübsch aus, aber es schmeckt sehr, sehr lecker. Das ist jetzt mein Frühstück. Dazu trinke ich Ingwertee, Wasser und gucke die Höhle der Löwen. Ich liebe das. <lacht> jetzt ähm, in Bushwick und wir machen eine Walking Bus-Tour mit und zwar ähm, zu dem Thema Street Art und Graffiti und ähm, hier treffen wir uns gleich hier an der Ecke und wir waren gerade noch in diesem Café hier so sehr schön und ähm, ja ich bin gespannt und ich freue mich love hope got covered over unfortunately <laughs> you know no one's coming down to take that off the fire right It, the stands for what is beauty and he was got known a couple of years ago for his McDonald's uh mcdictator finally that there was another Messiah Wow. Guten Morgen! Es ist 9, Es ist 29. Oktober, 8.56 Uhr und ähm, Sonntag, herrlich, ich liege noch im Bett. Ich stehe hier nie so spät auf, beziehungsweise ich werde hier nie so spät wach, weil ich auch recht früh ins Bett gehe. Ähm, aber das ist gar nicht schlimm, weil ich ähm, dann halt einfach irgendwie mehr vom Tag habe und... Ich weiß nicht, irgendwie ist es mir hier wichtiger, tagsüber mehr zu erleben, als irgendwie nachts noch feiern zu gehen oder so. Außerdem bin ich auch noch keine 21. Ich wollte nur kurz erzählen, dieses äh, Graffiti und Street Art Tour gestern war mega, mega cool. Ich fand es richtig cool, super interessant. Ähm, es war so eine Free Walking Bus Tour. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon immer auch was gehört habt. Man kann sich da im Internet ähm, sozusagen für anmelden, die bieten ganz verschiedene Touren an, auch durch Williamsburg, aber auch durch Manhattan, Midtown, ähm, alles Mögliche. Und es kostet offiziell nichts, aber es ist natürlich eine Spende erwünscht. Ähm, aber ich glaube, es, du kannst. Du, man hätte auch nur einen Dollar geben können. Ich, wir haben jetzt beide zehn Dollar gegeben. Das war es uns auch wert irgendwie am Ende. Ähm, aber es gab auch Leute, die haben 20 Dollar gegeben. Aber es ist auf jeden Fall nicht, dass man denkt, oh scheiße, ich kann es mir nicht leisten, da heute mitzugehen. Das kann man sich immer leisten. Und die Frau, die uns da durchgeführt hat, war super interessant und wusste einfach sehr, sehr viel. Und ähm, es hat echt viel Spaß gemacht. Und es waren zweieinhalb Stunden. Und... Ähm, ja, ihr habt ja ein paar Ausschnitte gesehen. Und auf Instagram habe ich übrigens auch noch ein paar Fotos gepostet. Also, falls ihr mir da noch nicht folgt, empfehle ich euch das auf jeden Fall. Und danach waren wir noch in einem Secondhand-Laden in, ähm, wie hieß der noch? Buffalo Exchange, glaube ich. Ich guck mal nach. Ich müsste es noch irgendwo in meinem Verlauf hier bei Google Maps haben. Ja, Buffalo Exchange in Williamsburg. Und ich habe zwei Sachen gefunden. Eine Jacke, die finde ich mega geil. Die ist leider etwas zu groß, aber ist okay für die Art als Jacke. Und dann noch eine Tasche. Ich brauchte noch eine schwarze Tasche und die habe ich gefunden. Und darüber bin ich auch sehr glücklich. Und jetzt backe ich heute das Brot. Und dafür mache ich jetzt den Teig. So, den Teig habe ich jetzt angerührt mit Wasser. Jetzt musste er erstmal ein bisschen ziehen. Und ich frühstücke mal in der Zeit. Ich habe mir mal wieder. Das von gestern gemacht, eigentlich genau das gleiche, weil mir das so gut schmeckt. So, jetzt habe ich den Teig ziehen lassen und auf ein Backblech gelegt. Und ähm, jetzt muss er nochmal ungefähr eine Stunde ziehen bei einer etwas höheren Temperatur. Deswegen habe ich ihn jetzt mal auf meine Heizung gestellt. Und in der Zeit werde ich in den Aldi gehen. Hier gibt es nämlich relativ in nah einen. Und das ist immer so ein ähm, Programmpunkt auf meiner Wochenendliste. Das Wetter ist nicht so schön, aber ich nehme halt einen Schirm mit und geht halt nicht anders. Und ich bin so gespannt auf das Brot gleich. Ich glaube, es wird ein riesen Oschi und oh, ich freue mich so. Oh, es ist ein richtiges Sonntagswetter zum im Bett bleiben. So, ich glaube, ich bin fertig. Das ist mein Wocheneinkauf. Ich habe aber auch noch recht viel zu Hause, deswegen ist diesmal nicht so viel dabei. Und jetzt können wir ja mal alles schätzen, wie teuer das sein wird. Also dieser Nussmix, der ist halt mega teuer, ne? Der kostet jetzt 13. Ich sag mal, ich komme so auf 35 Euro. Für das alles. Dafür würde ich in Deutschland 15 bezahlen. Okay, es hat doch mehr gekostet. Und zwar immer wegen den Nüssen. Die waren natürlich heftig teuer. Und ähm, die Trauben waren 5 Dollar. Sonst geht eigentlich alles. Die Äpfel waren noch relativ teuer. Naja, ist halt so. Alter, das Brot ist riesig geworden. Es ist halt voll so auseinandergegangen, ne? Es wird sehr flach sein, aber ist mir egal. <lacht> okay, es ist riesengroß. Ich werde auf jeden Fall drei Wochen oder sowas von diesem Brot haben. Guckt ihr mal an, wie groß das ist. Aber es sieht so gut aus. Ich probiere jetzt mal die Ecke, die ich da gerade abgeschnitten habe. Oh Gott, die könnt euch nicht vorstellen. Oh mein Gott. Oh. Hört ihr das? Es regnet in Strömen. Oh, das ist nervig. Ich hatte mir fest vorgenommen, heute in eine Gospelmesse zu gehen. Ähm, ich bin nicht religiös oder so, aber ich würde mir das gerne einfach mal ansehen mit so einem Gospelchor. Ich glaube, das ist was sehr Besonderes und was sehr schön, einfach für so einen verregneten Sonntag. Ich muss jetzt nur leider halt erstmal da durch. Und da habe ich jetzt wenig Lust drauf, aber egal, ich ziehe mir jetzt eine Hose an und dann geht's los. Und erst trinke ich noch meinen Tee aus. So, ich bin wieder zu Hause und ähm, diese Gospelmesse war... Echt ein Erlebnis. Wenn ihr ähm, mal die Möglichkeit habt, auf eine zu gehen, dann macht das auf jeden Fall, weil es war so: ich saß da und ich konnte nicht glauben, dass das, was ich sehe, wirklich passiert. Also, es war wie in so einer Parallelwelt, fand ich. Also, sehr interessant. Ähm, und jetzt bin ich wieder zu Hause und habe mir gerade was gekocht und esse jetzt nur noch und gucke dann den Tatort. Und ähm, es gibt bei mir heute Nudeln mit so einer Spinat- Soße mit Hähnchen und Tomaten und ähm, da freue ich mich schon drauf. Und ich würde sagen, ich beende das Video jetzt hier mal. Ähm, ich bin ganz gespannt, was ihr schreibt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Schreibt mir mal, worauf ihr Lust habt, wenn jetzt in Zukunft Videos kommen, worüber ich reden soll und worüber nicht. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und nochmal kurz, um das klarzustellen, ihr werdet das Video wahrscheinlich ungefähr eine Woche später sehen. Also heute ist der 29. Oktober. Nicht, dass ihr verwirrt seid. Okay, bis dann. Tschüss.